Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. So, schauen wir rein, bis er es hier schafft. <lacht> so, also die Folie ist interessant, da wird zwar ja schon 4 Schriftrollen der Stadt drinnen, jetzt 5. Nice. Ich kann da 20 geben, Hä? <lacht> <lacht> ich kann dir 20 Ruhlen geben. <lacht> What? <lacht> ah, nicht schlecht. Stacken sie die automatisch oder muss ich sie mal einbauern? Ja. Das stagt sie automatisch. Das ist ja. Aber wenn du für einmal hops gehst, liegt alles. Ja, also du sammelst die Leichen wieder ein. Ja. Ich weiß nicht, ob man, wenn man zu einmal hops geht. Ob die erste Leiche dann weg ist, das weiß ich nicht. Das weiß ich ja ehrlich so nicht. Ne? Gibt es einen Schlüsselbump? Weil langsam kommen wieder bessere Waffen, Alter. Der Dreizug ist ziemlich broken. Hm. Dafür, dass es ein Normal-Drop ist, ohne Rarity. <lacht> What? ist ob. Her ist ob. Jaui. dafür ist recht wenig drin, das ist recht, ja. Nochmal mal auf Party. <lacht> World Chat verlassen. Okay. Hä? Oder Bobo kurz da? Keine Ahnung. Äh, naja, er ist da. Ist so? er? Ist das nicht so? oben? Nein, ich habe da irgendeinen Tastendruck, zudem oh. sehe ich das nicht mehr. <lacht> ah, ich sehe es, du musst Z drucken. Weil da kann man ganz viel Sachen einstellen. Umschalten, verrennen, zum stehen bleiben ah, alt kann man klicken, dann sieht man die ganzen Gegenstände. Oh. Hauptsache schon 10 Stunden. Ja, hab ich gespürt. Spaß 10 Stunden, sonst nicht. DAP ist klar, End ist klar, G ist klar, F ist nicht klar gewesen, O ist klar. Ja, Steuerung 1, 2, 3, 4 für den Söldner ist interessant. Kann man einen Söldner glaube ich hin. Da steht, gibt einem Söldner einen Trank aus dem Gürtel. <lacht> ja, und F. Druck hier mal. LOR! Druck mal F. Nee, oder Hallo. Das ist ziemlich. Ein bisschen zu weit zugezummt, aber ziemlich cool trotzdem irgendwie. Ich drücke mal STRG 4. Gerade noch ziehen Trank. Halt nicht. Dann können wir ja. Im Probus in Chat leider. Ja. Nummer 3. Ja, moin, da geht's immer tiefer Hat. Das schaut richtig sick aus. Das schaut mega sick aus. Der Schuld ich kann meine an zweihändigen Langbogen auswählen. Sie macht jetzt noch mehr Damage. Ich sage, die ist besser. Ich tue da immer schauen. I have no fucking clue what's happening here. <lacht> ich, irgendwie, ich glaub du bist Level 1, gell? Ja, ich bin Level 1, glaub ich. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo ich das sehe, Da war der C. Ich bin Level 1, ja. So, dann holen wir mal ein Bob wieder her, oder? Wenn er seine Klasse spielt, dann muss ich halt seine Klasse spielen, das hilft nichts. <lacht> Na, ich hab den ausprobiert, aber der war irgendwie wack. Ja, das Problem ist, ich habe mir dann so irgendwie Mage ist praktisch das gleiche wie Druide und, und Berserker ist praktisch das gleiche wie Parler. Sagen die doof. Echt? Ja, in meinem Brain schon. Okay, bei den Skills ist es klar komplett unterschiedlich. Ja, das ist mir schon klar, aber. Was nee, Ich er denn? Keinen... Ich hab keinen Bock auf einen fucking Bo einen Bogey, ich erstell mir jetzt was anderes. <lacht> <lacht> Guten Tag. Kann man, kann man mit dem Speer <lacht> einhalten, gell? Herr Bobby! Ich hätte, ich hätte, ich hätte lieber einen Zweihänder, ehrlich gesagt, aber... Ja. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, Vor Bo <lacht> zumindest jetzt noch nicht. Bobby, was sagst du zu dem da, Alter? Das ist sick. Guten Tag. <lacht> Jawoll! Das ist das erste Schild, was ich gesehen habe, was so ausschaut. Geil. Ein Glück ist 30 Strength Start. wir kannst du schon ausrüsten. Yeah. Nice. Ich Geil. mag keine Gibt Gibt's auch zwei an Waffen? Ja. Der ist gar nicht so bad. Das halt fucking Axt. <lacht> ja, die braucht 35 Stärke und Level 4, die kann er nicht verwenden, habe ich, hab ich Karls gemacht. Okay, nice. Er <lacht> snackt ja alles. Hast du Charmolette und Ringen War gell? Warte, die finde ganz... Nee, ich habe noch gar nichts, ich bin Level 1. Ja, moin, schau. <lacht> Anbringung. So ist alles. Den Ring kann ich nicht verwenden, aber das Amulett sitzt drauf, jetzt habe ich 32 Stärke. Nice. Den dickesten Stone. Er wird aber voll bunkert. In meinem Questlog steht bei allen Quests einfach dabei, du kannst diese Quest nicht machen. Weil ihr die halt schon gemacht habt, logischerweise. Den kannst du dann gar nicht machen, oder? Hm? Nee, ja, aber die schon gemacht sind in dem. Jetzt will ich einen Bobby zu schaffen. <lacht> <lacht> ich muss nur sagen, was, was du brauchst. Oder du platzest. <lacht> das aktuelle Schild, was ich habe, ist besser. Die Waffen kann ich verwenden, weil die Decks brauchen. Die. die mittlere Armor würde ich nehmen, die anderen zwei Armors kann ich nicht verwenden. Warum springt das Hund und so? Schau mal. Du die, die Waffen da kriegst. Das Messer ist auch eine Na Naja. So mit so einem Silberspeer. Alter, die Steuerung fühlt sich aber halt noch mehr klang hier an als in Tribes mit. <lacht> das ist ein bisschen wobei, true. Wobei ich glaube, dass das in Tribes echt zum Teil daran lag, dass wir halt alle unfassbar. Dann drucke mal G, vielleicht ist es besser. No. Ne ne ne ne ne ne ne ne ne. Er hat richtig gegoht. Drei God fucking no. Da bin ich schlimm werwolf. <lacht> mm. Bist du ja. ziemlich schlimm werwolf, ja? ja Lord. To be honest. To be honest, was, was ich was sagen muss, das Game schaut irgendwie aus wie Path of Excel. Und Path of Excel ist beinahe auch schon ganz schön alt. Mhm. Mm mir ist schon klar, dass Path of Excel, glaube ich, von Diablo 2 Dudes entwickelt worden ist. Ich denke, Aber. Mhm. <lacht> <lacht> rein, <Red> <lacht> <lacht> Was sollen wir denn random Viech in der herrennen? Geil! Haben wir, haben wir fucking NPCs mit? Ja... Wie Die Girls haben wir schon angeheuert. Alter, du I'm du. nearly dead. Du musst <lacht> <war der> XP gucken. <lacht> Geil. Jetzt sehe ich meine fucking XP. Da hat der Borken da unten, da ist lange. Ich hab 2 XP gekriegt. Wahrscheinlich. Er spawnt auch da in der ärgsten Dungeon. Dritte Etage Und wir suchen einfach die Dämonenkönigin. königin Also Mann, ich werde jetzt sicher keine eigene Lobby aufmachen, um die ganzen Low-Level Sachen alleine zu grinden ne? So ist es Da kriege ich ja Depression Ich hab, ähm, wenn du Steuerung drück drückst, kann man halt laufen und ich das halt auf Shift dann No. Oder mit eher Auf, Auf Shift habe ich für some reason zuschlagen. Ja, weil man stehen bleibt dann. Oder du drückst R, das ist einfach laufend permanent eingeschaltet. <lacht> solange du ausdauerst. Alter die Kamera ist auch so ein bisschen clunky. <lacht> dann <lacht> drücke mal, mal F. F. <lacht> oh Gott, <I'm> <lacht> Ich, ich cool. halte halt nichts aus, mach keinen Damage und... Aber wir machen das schon irgendwie. Ich hoffe, du kriegst gute XP. Der Schulz schaut so richtig, aus... Richtig gute XP, ich hab schon 16. What? Von 500 für Level 2. Hä? Haben sie... Besser... Was siehst du hier, das du die XP... Was hat das? Hm. Einfach genervt. Es Ist echt ne, Das Dass man Das, ist, das also, ist wie in Final Fantasy, du levelst nur mit Quests, richtig. Wo <lacht> oh, heißt ein gespenster? Nein, man levelt da hauptsächlich nur durch Mobs bis jetzt. Bestimmt, ja. Ja, vielleicht aber auch nur durch dich selbst. Also vielleicht kriege ich einfach durch Monster, die ihr kills relativ wenig XP. Musst du mal... Oder an denen ich keinen Damage gemacht habe. Aber durch die Gitterstäbe schlagen. Ja, kann ich nicht. Ich habe zu wenig Range. Also ich habe jetzt gleich 50 XP. Alles ob, so wenig halt. Was ist ein Game so schnell voll. Bobby, wie viele Ringe hast denn du? Äh, einen, den ich nicht verwenden kann. Ja, moin. Warte, hau die den mal runter. <lacht> Ring der Stärke. Bobby, muss ja stärker werden. Kann ich kann der Blur 3 verwenden. Fa <lacht> hm. One. Ich habe gerade eine Scroll of Town Portal gefunden. Nice, er spielt wieder Englisch. Ja, mein Steam ist auf Englisch, genauso wie meine Switch. Lord. Und mein Handy bei deinem, was das angeht. Zum inneren Kloster. Ne? Ich oh. spiele alles immer auf Englisch. Spiele, äh, ehrlich gesagt, ich finde Spiele klingen auf Englisch einfach meistens besser. Ja, stimmt. Aber es war sogar auf Englisch asynchron? Okay, dann sag ich nichts mehr. Ja... Ja, es war... Schrecklich. Ich glaube, das liegt daran, weil es deutsch ist. Nee, ich glaube, das liegt daran, dass es in der Beta ist. Wenn <lacht> ich ganz ehrlich bin. Yes, yes, yes. Das sind die Gratis-Beta-Tester. Ich schwöre, wie ich da gestern draufklickt habe, hat es anders erkannt. You cannot install this. Ey, gestern hat man es auch schon sch oh, installiert. Seit 17. kann man es angeblich installieren. Ich bin mir sicher, dass der stand, du hast das Spiel nicht. I don't know. Da ist übrigens offen, ne? Nice. Da oben waren wir schon. Da war eine Kiste. Okay. Ha, ich hab einen Gürtel. Ja. <lacht> ich bin schon. Das, das Wo ist die Map? Tabulator. <lacht> <lacht> Oder mittlere Maustaste. Who the fuck am I? What? Dann muss ich da mal einen eine finden, ja. Okay, ich bin blau. Oder? Bin ich blau? <lacht> Ich finde es nice. Bobby kriegt einfach irgendeinen Ranz zugeworfen. Und los geht's. Er geht in die 3 gefängnis dann Als Mikrofeuer-Level ungefähr gleich nur wie vorher. Oh ja, der, der, der, der hat full damage, apropos Jo. Zum hm. Zu dritt auf im Möbel. Oh, eure Haut wird härter. Oh, so funktioniert die Maps. Die Zeit. Das sind die Wände, nicht die Wege. <lacht> yes. <lacht> Yes, yes, yes. <lacht> wenn, wenn, wenn was unklar ist, musst du immer G drucken und dann erst. Double -Auto. Das ist dann meistens einfacher. <lacht> Einfach komplett umdrucken. Auf zum Inneren, Kloster. Yes, auf zum Boss. Auf, auf zu dem Moings. Level 1, 1 stärkster Boss, here we go. So ist es. <lacht> ist auf. das echt der stärkste Boss, den du in der Beta machen kannst? Ich weiß es nicht. Here we go! Ah, oh, dann wegschreien. Ich, ich klapp den einfach Level 1 und dann gehen wir Tribes <lacht> <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Dann so, so über dabei. Ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Ich glaube, es mit dem Zelten wird in nächster Zeit nicht. <lacht> mit was? <lacht> Weil nächste Woche Regen kommt. Ja, wie gesehen. Aber wir sind ja regenfest, oder? Ja, ich hab's nicht, eine f 4 Nice. Ich meine, du weißt wie das ist. Da steht 6 Personen drauf, also passen das ungefähr 3 bis 4 rein. Mm. <lacht> <lacht> Nachtschleim. Holy shit, du bist was zu. Äh! Ich hab's gewonnen. Ist das Reborn? Ich bin <lacht> <lacht> so, so, reborn? I'm dead. What? Jetzt wundert mich nicht. Ich bin einfach dead. What's happening? Was ist das da Ja okay, aber? ich habe hab keine Ahnung wie ich wieder zu euch komme. Warte, warte. Um, also, also, jetzt haben wir Teleporter freigeschalten. Ich gehe mal kurz Stuff hm. verkaufen, dann, dann schaue ich. Ja, kurz verkaufen. Wie ich, ich geht's nicht zum inneren Kloster? Kann nirgends drauf drücken. Dann hat er also, den machen, Weg schon wieder aktiviert, machen. oder? Dann machen Porti. Ja. Bist du durch? Na no, okay. Ja. Yeah. Da. Da unten. muss du einmal raufklicken, glaube ich. Okay. Aber wo ist die Leiche dann? Sieht die gar nicht. Da unten. Dämonen. Schlechte Dann Ein nur für Papa, ja. Nice. Ich geh mal. Serge aufmachen. Was sonst? Nötig Stufe 15, extra Gold für Monstern. Not bad. Aha, Stufe 15. Imagine über Stufe 1. Ich kite einfach ein paar Monster vor mich hin und ränder aber weg. Ich will das irgendwie durchgegangen. So, irgendwie gar nicht. Ich komme mal zu euch. Ich glaube mal, halt, dass mich die Kleinen so mit 3-4 Hits klärt, Mann. Das ist ein bisschen so anders. Aufbläht mich. Ah, ich bin da. Das wundert mich jetzt irgendwie nicht, weil ich bin auch ziemlich schnell da. Die Mauer, oder kommst du durchs Portal? Da ist ist ziemlich gut. Aber eins besser. Ich bin, ich habe mir das gedacht, dass Low Leveler nicht viel XP kriegen im High Gebiet. Ja, so heiß am Anfang, wir sind nur 15 Jahre oder so. 14. Jo, da ist ein Haufen. So geht's zu den Katakomben-Euler-Ans, what the fuck? Das ging gut! Uh, ja, Ich hab schon bald ein Viertel-Level. Geil. Ein großes Böses ist hier, das ging gut. Das ging genauso der das, Test, dass der Bobby uns jetzt also erkeren muss. Mhm. Mm das ist dem. Es ist einfach ein guter Knall. What? Das heißt, da ziemlich gleich schon level wie wir. Möglicherweise oh. ja. So ist der schon hier, aber Wo bist du? Ich bin da, oben. gegangen. Ich finde das gut, dass er mich als Tank mitgehen lassen, und Sarah irgendwo spazieren geht. Mhm. Also, ich kann mal kaputt machen, die Dinger. Geil. Ja, das habe sogar ich schon verstanden. Und ich spiele das Spiel seit so 10 Minuten. Ich <lacht> <lacht> Wenn ihr alle kaputt macht, bevor ihr kommt. Ich, <lacht> ich sah aus. What? Complete <laughs> I'm sorry, you win. Das ist ein so Champion Redman. Das ist ein Gold so schlecht. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich bin überladen. Wir liegen auf Über items <lacht> Geil steht so, sie haben die Open Beta durchgespült. Bobby spielt seit 5 Minuten. Nice. Nice. <lacht> mir ist das wurscht, dann gehen wir spielen. <lacht> tut, tut sich so von der... Also von der Steuerung so tut sich das nicht viel. Das stimmt witzigerweise. <lacht> ja, moin. Du kannst sich da alles voll mit Tränke. Ich kann ich bin so aber nur Aura. Ja. Teleportierende Dinge? Dinger? Ist so noch etwas geworden. Du, Alex, hast du gerade gesagt, Taric hat nur Aura? Ja, ich will ja nichts sagen, Wanna One, -on One Me und Jungle Tarek. Dann schauen wir weiter. Ja, vor dem Rework. Vor dem Rework hatte nur Point Clicks dran, ist los bitte. <lacht> Der Rework war einfach broken. Seit <lacht> Rework ist er broken. Das ist ein guter, noch Johnny. Ich schon weglaufen. Hilfe. Ja ich komm noch nicht durch, ich werde von drei von den Dudes geblockt, die ich nicht killen. Er killt da einfach an Eisspruch. Nee, Easy. Aber als als, als passionierter Support als Support, Damage-Spieler-Spieler Spieler, kann ich dir sagen. Und das schätze niemals einen Support. Ja. Also, so als Ivan und Taric Main. <lacht> Besten Chass, oder? Schon Ivan vor allem. Ivan ist richtig eher, aber Tarek ist auch gestillt. Oh hallo, müsste durchkommen. Da unten wäre noch Monster gewesen. Tja. Ja. <lacht> Egal. Ich bin nur zwei, es wird immer tiefer. Da gibt's einen Teleporter, by the way. Den letzten Teleporter, den ein Teleportstein noch angezeigt hat. Meinst du, haben wir das durchgespürt? Ja, ich glaub schon. Bauen das Spiel auch nicht mehr kaufen? Na, Spaß. Ich glaub, das ist noch. Das ist erst der Fünftel. Ist, das ist halt Akt 1, ne? Das mhm. ist erst der erste Akt, ja. Ja, du, ich sag das so, ein Fünftel, eine halbe Stunde, ja, da sind wir gleich mal durch. <lacht> er kommt jeden Tag für den Endboss. Ich sag dir, at, at that rate, um, uh, hit ich nicht mehr Level 2. <lacht> <lacht> das ganze Spiel mit Level 1 durchgespielt. Kein Problem. So, Errungenschaft kriegt auf Steam. Oh, Fette Spinne! Kill die fette Spinne! Arach! Ich tue so, da, ich tue so, so ob ich Damage mache, die ich immer geizig mit dem Alex zuhau, damit es so aussieht, <lacht> ob ich den Damage machen würde, nicht der Alex. Nice. Ah, ich kann nur denken. Ich habe einfach auch also stärkes Skill fast. Ich bin der Healer. <lacht> ich habe keinen... Ich, ich, ich habe nicht mal einen Spell, aber ich bin der Healer. Mhm. Ich bin gut. Ich weiß nicht, wann wir das Portal anfinden, aber ich würde mal fast in die Stadt gehen. du 3.000 holen? Hau mal rein. Wenn ich nicht ich wüsste. So. Ich <lacht> sie Ebenen haben wir noch. Es ist schon die fünfte gefühlt. Also, die Tür ist... zur anderen Seite. Oha. Ich muss die Spiele mal anschauen. Yeah. es geht, ruckst richtig sick. <lacht> <lacht> Sackers? Du? du hast doch eine Sichtweite von einem Halb, Alter. Ja. So Binding of Isaac mäßig. Immer nur einen Raum. Gut und der Nebokiller. Kein Problem für uns. Bob ist ja da. Korrekt. Ja, das ist unser TT. Ich bin absolut unser TPS so. <lacht> Wer wenn nicht ich? Ha, ein Key. Jetzt kann ich die Lock Test aufspielen. Ich bin unser TBS und unser Tank und unser Healer außerdem. Eigentlich brauchen wir uns nur zurückladen. Kann, kann ich die Gegner für fürs Zusatzdamage? Ich glaube, du müsstest Assassine spielen. Du müsstest, du es gibt spielen. aber kein Assassinen. <lacht> Level up! <lacht> ich bin jetzt bald bei der Hälfte. <lacht> ich bin gefühlt voll in Level up, guck mal. Ich bin mir ziemlich sicher, eigentlich. Ich hoffe, das ist schon gut. Ich hoffe, das ist echt. Echt? So ich, hab Euro circa, Euro. ich hab circa 102, äh, warte, wie viel habe ich jetzt? 202 von 500. Das ist so nach dem Motto, wenn du in deinem Levelbereich levelst, kriegst du mehr XP und umso weiter weg du bist, umso weniger kriegst du. Und da kriegt man mehr, wenn man selber killt. Ich kill auch einmal nix. Es kann natürlich auch sein, dass man nur, Sachen, nur, nur kriegt für Sachen, die man damage. Ja, Alex, aber ich kann ihn nicht killen. Sicher. Ich brauche irgendwie 30 Hits für einen. Nice. Ich zwei für mich. Oh. Dann probieren wir was aus, wenn wir dafür jetzt sagen. <lacht> was du Mit der schon. Open Beta. <lacht> Ich habe jetzt einen Kill, ich habe einen XP dafür gekriegt. <lacht> okay, dann noch äh, 104 to go oder was? 100? Du meinst eher 295 4 to go? <lacht> Ein richtiger grindes Game. Ah, ja, ich brauche doch hier auch wie. Ah, jetzt sieht da links eher HP, aber wer schaut noch schummel? Hey, die Spinnen sind halt richtig fett. <lacht> richtig weak. Gefühlt mache ich die Tour jetzt. Ich kann nicht noch mehr tragen. Komm mal da rein, ja. Ich bin dich Problem. Einfach schon Ebene 3, ob ich noch immer Level 1 Ich bin gerade Level Up gekommen Ich kann nicht noch mehr tragen Ja du ich glaube an dem Punkt immer dran, dass ich Level Up komme <lacht> Oh mein Gott, Alter, wär's eher? Rennt mal dumm, ist er, Bruder Ich mach mal nicht hin zur Sicherheit habe ich nicht so den Bobbler umgeklautzt hey, warum? Jetzt aber Brustpanzer? Der ist einfach mega broken. Wahrscheinlich 480, der. Schusch So schaut meiner noch schlecht aus dabei habe ich halt, weil wir verzaubern lassen bei der Schmiede, mit dem Schmiedehammer mit Magischen. Opa, wie viel Stärke hast du schon? Oha. 32. Okay. Die machen Damage hier. Ich habe noch einen hab Plus-2-Stärke-Ring, aber der ist für Level 3. Und du weißt, wie das ist, das ist unerreichbar. <lacht> Ah, wenn das man drängt... Gehen die da unten rein, die geht direkt. Da ist er gut an der Knüppel und gut an die Freitagst. Ich zieh nur einen Knüppel. Ich bin überladen. Den müssen wir mal anschauen gehen. Ich habe meine Akt verloren die ich habe die weggeschmissen, aber... Der ist halt einfach besser auf. als meiner. Ja, lol. Ebene bin nicht mehr. Waffe! Waffe! Hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, ist hier, Zum hier, Warte, alles klar. Ich darf die Jägerinnen aufhängen Den kleinen Zauberer schon Nice, Kälte schon Da ist sie, Alter! Ohohoho. Oh mein Gott, die macht Damage! Wollen dran gar nicht trinken! Tschüss! Rauf, rauf! Der schaut nicht gesund aus, alles in grün! Oh mein Gott! Ja, moin mit denke geht's. Ja, yeah, <laughs> What's happening? Es <laughs> bricht alles zusammen. Meine Arbeit hier ist getan. Did we do it? Mit did We did it? Yes. <laughs> <Drugsburg>. <laughs> <laughs> Genauso wie man es machen muss. Aber endlich hat schon so lange dauert. Danke. Da liegen einige Sachen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Da liegen gute Sachen actually. So noch alles in, in den Es geht nicht alles aus, was ich da noch Ich muss doch auf jeden Fall nochmal den Looter nehmen, glaube ich. Nur Baba! Alles klar. Gehen wir kurz zurück und dann wieder her oder was? Dann musst ich da ihr brutal gleich machen. Ah uh -uh. Also, ich hab das paar Tag genommen, das hat funktioniert. Okay. Wir wurden drei MBCs irgendwo sagen. mir auch, ich ja. hab ignoriert. Danke fürs Zuschauen, falls euch die Able 2 gefallen hat. Gebt einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Servus.